wie nur 23, 24 cm Ist so ein äh, Shortbody body äh, showa Auch aus der Blutlinie Monroe. In Japan sind die Tiere sehr beliebt, weil man sagt, äh, diese Tiere stehen Butternahe, äh, ja, dieser kleine, dicke Mann. Genauso sind die eben auch klein und dick. Und von daher sagt man, diese Tiere sind besonders äh, ja, glücksverheißend, äh, hübsches Frauen im Bett und so weiter. Viel Geld, Wohlstand, Gesundheit, alles was ihr braucht. Alles in diesem Fisch begriffen, also bietet. wundergebracht, gebracht. Große Tosseanlage bringen 4.